Ja, ich wurde hier heute von Herrn Becker eingeladen, mal meine, mein Projekt, was ich hier in den letzten zwei Jahren durchgeführt habe, mal vorzustellen. Also ähm, wir haben uns auf der Hannover Messe 2018, glaube ich, ähm, kennengelernt. Ähm, da habe ich meine Bachelorarbeit vorgestellt, die auch, sich auch schon darum drehte. Allerdings war das da noch sehr theoretisch. Und jetzt habe ich in meiner Masterarbeit das Ganze dann ähm, ausgeweitet und habe die Möglichkeit bekommen, das in der ähm, Goethe-Schule in Hannover also, durchzuführen. Und zwar habe ich eine 3D-Druck-AG durchgeführt. Das passt ja zu diesem Thema dann gerade. Aber erstmal zu euch, ihr seid auch alles Lehramtstudenten, oder? Alle? Ja gut. Ich habe auch Lehramt studiert, also bin jetzt eigentlich im dritten Mastersemester, aber habe meine Masterarbeit dann jetzt schon fertig geschrieben, um im August jetzt schon ins REF zu gehen. Und ähm, ja, deswegen, diese AG, die ich jetzt habe, die läuft auch noch im Moment. Ähm, um jetzt aber schon Ergebnisse zu haben und jetzt schon pünktlich ins Treff zu starten, ähm, haben wir so Zwischenergebnisse gesammelt, die ich dann, die ich dann gleich vorstellen werde. Aber erstmal zur Ausgangslage, die sich äh, uns geboten hat, als wir das Projekt gestartet haben. Also, wir haben halt gesehen, dass, wir, dass die digitale Bildung, wie ihr alle wisst, eine zentrale Forderung aktueller Bildungspolitik ist. Und äh, dabei auch der 3D-Druck als bedeutende Technologie auch in der Schule immer mehr, in immer mehr Lebensbereiche einzieht, quasi. Allerdings haben wir da dann den Widerspruch gesehen, dass es trotzdem noch wenig Unterrichtskonzepte gibt, die jetzt eine sinnvolle Integration von 3D-Druck äh, bieten bisher. Und ähm, da waren wir jetzt dabei, anzusetzen, um zu gucken, ja, was kann man denn da machen. Und ähm, aus diesem Projekt ist dann hervorgegangen die äh, fertige AG, Blühende Fantasie haben wir sie genannt, 3D-Druck von Blütenmodellen, die wir dann in der Goethe-Schule Hannover ähm, durchgeführt haben jetzt zum ersten Mal. Ähm, und dabei besuchen Schülerinnen eine 14-wöchige, weil diese 14 Wochen nur ein grober Zeitrahmen sind, man kann das immer strecken oder auch kondensieren noch weiter, ähm, besuchen eine 14-wöchige 3D-Druck-AG in der sie äh, eigenständig, und darauf liegt auch der Fokus, also wirklich eigenständig, sie arbeiten alle wirklich selber mit dem 3D-Programm, also eine eigenständige Modellierung komplexer Blütenmodelle mit Blender. Wir haben uns jetzt hier auf Blütenmodelle fokussiert, weil das ging über ihr Wege, weil ich am Institut für Botanik ähm, meine Masterarbeit geschrieben habe. Und deswegen haben wir uns dann auf Blütenmodelle geeinigt erstmal. Ähm, deswegen, also falls ihr euch irgendwie fragt, warum jetzt genau Blütenmodelle, das kommt eigentlich nur daher, dass ich am Institut für Botanik diese Arbeit geschrieben habe. Genau. Um, und wir wollen halt die Schüler in diesem Gesamtprozess mitnehmen, der sich über das Modellieren am 3D-Programm selber, über das Slicen, was ihr gerade kennengelernt habt, um, in einem Slicing-Programm und dann das Ausdrucken selber um, insgesamt, um, also in diesem Gesamtprozess wollen wir sie halt mitnehmen und uh, danach steht auch noch das Anfärben des Modells, also wir drucken die erstmal in Weiß aus und danach werden die Modelle angefärbt um, und zu einem Gesamtpaket geschnürt wird das dann mit der Modellreflexion und Modellkritik, wo man dann so noch die, einige didaktische Punkte mit einbringen kann. Und was wir uns von dieser AG halt erhoffen, ist, dass diese drei Bereiche, die in der AG angesprochen werden, einmal die Modellkompetenz, in dem die Schüler, Schülerinnen und Schüler selber 3D-Modelle von Blüten herstellen, zum anderen die Medienkompetenz in dem Umgang mit den 3D-Programmen und dem Slicing-Programm und auch äh, dieses, äh, der technische Umgang mit dem Drucker und äh, andererseits auch noch das botanische Fachwissen, was noch nebenbei vermittelt wird, dass sich diese drei Bereiche quasi in den Köpfen der Schüler zu einem gesamten Netz zusammenbilden und äh, daraus halt einen Mehrwert für die Schüler erschaffen wird. Ähm, genau. Jetzt kurz zum Überblick, wie sich dann meine Arbeit so aufgeteilt hat und das ganze Projekt einmal in die drei klassischen Teile Material, Methoden, äh, Ergebnisse und die Diskussion. Und in dem Materialmethodenteil würde ich euch jetzt erzählen, wie die AG aufgebaut ist und wie ich dann äh, das Ganze evaluiert und durchgeführt habe. Ähm, zum Aufbau erstmal, da habe ich euch hier mal einen Ablaufplan mitgebracht, den groben Ablaufplan, den ich vor Beginn der AG erstellt hatte. Und ähm, da sehen wir dann, dass das jetzt, okay, am Anfang hatte ich 14 Wochen gesagt, da steht jetzt 12. <lacht> das kommt halt, weil äh, in der AG... Ähm, organisatorisch noch einiges umgeworfen werden musste, weil manche Schüler ähm, erst später kamen manche wieder dazu kamen und wir jetzt auch mehr als zwölf Stunden haben und das Ganze kann dazwischen halt immer ausgeweitet werden. Deswegen ist das so ein grober Zeitrahmen jetzt, ähm, der immer individuell angepasst werden kann. Ähm, das, fing, das Ganze fing an in der ersten Stunde mit einem Einstieg in das Thema 3D-Druck, wo ich den Drucker, den wir am, ähm, an der Schule haben, vorgestellt habe und äh, darauf an, daran anschließend eine Einarbeitung in das 3D-Programm Blender. Ähm, Blender ist jetzt ein Programm, wir haben ja gerade Tinkercad gesehen, Blender ist ein Programm, was jetzt noch ein bisschen fortgeschrittener ist, aber auch eher gar nicht so auf das 3D-Modellieren zugeschnitten ist, sondern eigentlich ist eher ein Animationsprogramm. Aber man kann damit auch sehr gut äh, 3D-Modelle herstellen. Und ähm, ja, wir wollten das einmal halt mal ausprobieren, wie die Schülerinnen und Schüler mit äh, fortgeschrittenen Programmen arbeiten können. Und wir hatten da noch keine Erfahrungswerte, wie die Schüler mit solchen Programmen umgehen. Deswegen war das auch eigentlich ein kleines Experiment. In der zweiten Stunde wurde die Einarbeitung im Blender dann äh, ausgeweitet. Da in dieser Einarbeitung habe ich erstmal eine relativ zentrale Rolle eingenommen und ähm, habe den Schüler gezeigt, wie dieses Programm funktioniert, und über den Beamer. Und sie haben an ihren eigenen PCs so quasi nachgemacht, ähm, was ich da gemacht habe. Am Anfang war es halt noch recht lehrerzentriert und das habe ich dann versucht, im Laufe der AG immer weiter zurückzufahren, sodass sie jetzt am Ende, ähm, also am Ende der Modellierung quasi, ähm, relativ eigenständig arbeiten können. Was dann auch ähm, der, also unser Ziel war, dass ich nicht immer nur alles vorgebe und die Schüler nachmachen, sondern sie wirklich später eigenständig modellieren und sich gegenseitig helfen. Ähm, in der dritten Stunde kam dann die Einführung in den Blütenaufbau, also botanisches Fachwissen wurde vermittelt und der Beginn der 3D-Modellierung und dann anschließend äh, in den folgenden Stunden wurde immer in jeweils einer Stunde ähm, ein Bestandteil der Blüte ähm, vorweggenommen. Also, Ihr müsst die jetzt nicht alle kennen, ich weiß nicht, wer hier Biologie noch studiert, ich habe Deutsch und Biologie studiert. Ähm, also dann wurde erst das Fuchtblatt modelliert, dann in der fünften Stunde äh, Modellierung der Kronblätter, dann die Staubfäden und Kelchblätter. Und in der achten Stunde, laut Plan, sollte das Ganze dann fertig sein. Da wurde das Modell dann inspiziert, ähm, die Korrektur und der Feinschliff vorgenommen, der 3D-Modelle im Blender. Äh, in der neunten Stunde wurde dann in das Slicing-Programm eingeführt. Wir benutzen da Cure. Welches Leistungsprogramm man da benutzt, ist jetzt ähm, nicht unbedingt ähm, sehr wichtig, aber weil wir einen anderen Drucker benutzen, als ihr hier ähm, in der Bibliothek habt, nehmen wir halt auch ein anderes Leistungsprogramm, was darauf äh, zugeschnitten ist. Genau, und äh, anschließend wurden die Modelle dann ausgedruckt. In der zehnten Doppelstunde wurden die Modelle dann inspiziert und nachbearbeitet. Und zur Info, da, ist jetzt auch grad, da sind wir jetzt auch gerade in der AG. Weil ich hatte ja gesagt, dass die AG im Moment noch läuft und ähm, wir jetzt aber schon Zwischenergebnisse gesammelt haben und wir sind jetzt gerade so in der zehnten Stunde ungefähr. Es ähm, hat sich jetzt auch um ein, zwei Stunden nach hinten verschoben, weil mal was ausgefallen ist oder Schüler nicht da waren und deswegen wir nicht so schnell vorangekommen sind wie geplant. Aber ja, so ist das ja in der Schule. Ne? Ähm, in der elften Stunde folgt dann das Anfärben des Modells. Also das, die Modelle kommen ja weiß aus dem Drucker quasi, wenn man mit, weißer, mit weißem Material druckt und ähm, dann wird das Modell angefärbt mit Acrylfarbe und in der zwölften Stunde ähm, folgt dann die Modellreflexion und die Modellkritik, sodass wir das Ganze dann äh, zu einem Gesamtpaket schnüren. Das erstmal zum Ablauf. Ähm, ich habe euch hier auch noch eine Stunde mal mitgebracht, sodass ihr mal seht, wie ich das jetzt in meiner Arbeit dann geschrieben habe. Also ich habe dann einen kompletten Unterrichtsverlauf geschrieben für diese zwölf Doppelstunden und ähm, hier sieht man mal die erste Doppelstunde, also wie ich in die AG einste einsteige haben wir erstmal einen Einstieg, dass ich den Drucker wirklich in die Mitte der Klasse gestellt habe und die Schüler darum versammelt. Und ähm, habe den Schülern Fragen beantwortet, wie, die sie zum Druck hatten, denen kurz gezeigt, grob, wie das geht. Und ähm, wie der Drucker dann wirklich funktioniert im Detail, haben sie dann in der Erarbeitungsphase über ein Arbeitsblatt ähm, gelernt, in dem dann verschiedene Druckverfahren gegenübergestellt wurden und ähm, die Schülerinnen und Schüler dann diese, ähm, dieses Arbeitsblatt bearbeitet haben. Anschließend wurde das Arbeitsblatt gesichert, wie man das kennt und äh, ihr Wissen in der Transferphase dann auf den Drucker wieder ähm, rekuriert quasi. Also ich habe die Schüler ähm, um den Drucker wieder versammelt und dann sollten sie mit ihrem neu erworbenen Wissen einmal zeigen jetzt direkt an dem Drucker, wie der Drucker funktioniert und was da genau passiert. Ähm, anschließend folgte die Erarbeitungsphase, was ich erzählt hatte, dass äh, ich vorne vor den Schülerinnen und Schülern vormache, wie ähm, Blender funktioniert und, ähm, ja, wie man sich in dieses Programm ein einarbeitet. So, und dann, das wäre zum Beispiel schon das Ende der ersten Doppelstunde. Und in den folgenden Stunden, wo dann die einzelnen Blütenbestandteile modelliert wurden, die haben sich immer so aufgebaut, dass am Anfang in der Erarbeitungsphase wir einen Arbeitsblatt bearbeitet haben, wo zum Beispiel ein Lückentext ausgefüllt wurde zu den Blütenbestandteilen oder eine Strukturfunktionstabelle, also dass ähm, die Schüler sagen sollten, ja, das sind die Kronblätter von den Blüten, das sind die Kelchblätter und wurde halt jeder Bestandteil so ein bisschen eingeführt, dass sie auch mit einem Mehrwert am botanischen Fachwissen quasi aus der Stunde herausgehen. Ja, habt ihr jetzt so gesehen, dass ähm, wie so eine Stunde dann im Detail aussieht. Und ähm, genau, zu der Evaluation jetzt. Ähm, ich habe dann diese AG ja durchgeführt und in, ähm, in der 89. Doppelstunde dann das Ganze evaluiert. Und äh, da habe ich dann zwei Methoden angewandt. Einmal ein Pre- und post wurde durchgeführt. Also da habe ich ein ähm, Arbeitsblatt erstellt, auf der die Schülerinnen und Schüler ähm, verschiedene Blütenbestandteile zu den Blüten zuordnen sollen und noch eine kleine Strukturfunktionstabelle ausfüllen sollten. Und diesen Test habe ich dann zweimal durchgeführt. Einmal am Anfang der AG, um so quasi den Wissensstand der Schüler mal zu testen. Da ist halt herausgekommen, dass sie eigentlich fast nichts mehr wissen über den Blütenaufbau, also weil das Ganze in der fünften oder sechsten Klasse das erste Mal ähm, unterrichtet wurde. Und äh, dementsprechend haben sie dann im äh, Posttest, der dann äh, ein paar Wochen später nochmal durchgeführt wurde, nachdem alle Blütenbestandteile modelliert wurden, ähm, haben sie dann diesen Test nochmal geschrieben und dann in dem Vergleich dieser zwei Ergebnisse konnte man dann Schlussfolgerungen ziehen, inwiefern die Schüler etwas über den Blütenaufbau als allgemein gelehrt, gelernt haben. Wie dieser Test aussah, ganz einfach, hier haben wir eine Schema, Schemazeichnung von der Blüte und da sollten Sie dann die Strukturen zuordnen und unten nochmal einzelne Strukturen, zum Beispiel des, äh, den Fruchtknoten nochmal unten benennen und sagen, was für eine Funktion er ähm, im Kontext der Blüte hat. So sah das Ganze dann aus. Ähm, Darüber hinaus habe ich dann noch Seminartagsberichte immer geschrieben, nach den verschiedenen Seminartagen. Also ähm, habe mich danach hingesetzt und kurz aufgeschrieben, auf einer halben Seite vielleicht, was ist heute gut gelaufen, was ist sch äh, schief gelaufen, was kann man vielleicht noch verbessern und anpassen. Und aus dieser Analyse dieser Berichte am Ende konnte ich dann in meiner Diskussion was über den Erfolg der AG sagen. Und noch ein Indikator für den Erfolg ähm, habe ich jetzt die intrinsische Motivation der Schüler festgelegt festgelegt. Also intrinsische Motivation bedeutet, dass die Schüler nicht nur, ähm, nicht nur die Aufgabe, die sie jetzt haben, also zu modellieren, nicht nur machen, weil sie das jetzt machen müssen, sondern weil sie intrinsisch motiviert werden. Das heißt über Interesse an dem Gegenstand oder dass sie daran Spaß haben. Und äh, diese intrinsische Motivation, da habe ich eine ähm, Skala gefunden, mit der man das messen konnte. Ähm, und die nimmt 14 Aussagen auf die ähm, die Schüler dann bewerten sollen mit einer fünfstufigen Skala von 0 stimmt gar nicht bis 4, genau, von 0 stimmt gar nicht bis 4 ähm, stimme ich voll zu. Und wie diese Skala aussieht, sieht man hier, das ist jetzt eine Seite davon noch, da haben wir dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das da hinten lesen könnt, aber da haben wir zum Beispiel die erste Aussage, die Tätigkeit in der AG hat mir Spaß gemacht, stimmt gar nicht oder stimme ich voll zu. Die Tätigkeit in der AG war interessant, stimmt gar nicht oder stimme ich voll zu. Und dann unten kommen noch weitere Fragen wie, mit meiner Leistung in der AG bin ich zufrieden. Und aus der Analyse dieser Zustimmungswerte, dann konnte man so ein bisschen was über die intrinsische Motivation der Schüler erfahren. So, so habe ich die AG dann evaluiert. Zur Durchführung ähm, kann man dann sagen, was für Material habe ich gebraucht. Also die AG wurde ja durchgeführt an der Aküte schule Hannover, wie gesagt. Und da hatte ich dann ein... Ähm, ein Ultimaker 2 ist zur Verfügung, der ist in der Preisklasse rangiert, der ungefähr so wie der Makerbot von, also zweieinhalbtausend hat er, glaube ich, gekostet. Der wurde dann aus Fördermitteln für diese Arbeit angeschafft, weil wir Stiftungen angeschrieben haben und äh, konnten da Fördermittel einsammeln, mit der dieser Drucker dann angeschafft wurde. Ähm, zu den Programmen, die wir benutzt haben, das waren Blender und Cuba. Blender zeige ich euch gleich nochmal. Cuba ist das äh, Slicing-Programm. Und ja, die ganzen Unterrichtsmaterialien, die ich dann selber erstellt habe, brauchten wir auch noch, also Arbeitsblätter und so weiter. Ja, wir hatten dann einen Computerraum an der Goethe-Schule, hatte ich, und ähm, da noch eine betreuende Lehrkraft, die ähm, immer dann aus rechtlichen Gründen auch dabei war und mich auch unterstützt hat äh, in dem Umgang mit den Schülern und ja, aus Aufsichtsgründen und so weiter. Ähm, weil die AG dann relativ, ähm, relativ spontan erst festgesetzt wurde und das alles relativ schnell gehen musste, konnten wir für diesen Durchlauf der AG jetzt nur sechs Schülerinnen ähm, akquirieren. Aber das Ganze wird jetzt noch äh, ausgeweitet durch einen anderen Masterstudenten, Das erzähle ich noch später noch was, der das Ganze jetzt an vier oder fünf Schulen bringen möchte. Und so können wir dann eine höhere äh, Zahl auch an Schülern erreichen und so auch bessere Ergebnisse noch liefern. Aber für den ersten Eindruck haben wir halt diese sechs Schülerinnen und Schüler. Genau, genau. das ist halt das Problem, was ich mir ähm, am Anfang gestellt habe, also hab, dass diese Einarbeitung und das Ganze halt so sehr komplex ist und man viel Zeit darauf verwenden muss. Und äh, da haben wir uns halt überlegt, kann man das im normalen Unterricht leisten? Gerade auch, äh, und kann man auch Schulen dazu überzeugen, mehrere Wochen dafür aufzubringen. Und da haben wir erstmal jetzt uns darauf beschränkt, dass wir das vielleicht in der AG auslagern, weil wir jetzt nicht genau wissen, inwiefern man äh, das Ganze jetzt zeitlich und organisatorisch in den Unterricht einbinden könnte. Und ähm, ja, da gab es dann solche Probleme. Aber es gibt jetzt auch noch, auch in unserem Institut von einer anderen Studentin, auch noch ein Konzept, die das Ganze ähm, sehr kondensiert und dann auch über zwei oder drei Stunden auch in dem Unterricht direkt machen möchte. Also ich habe jetzt die also AG-Variante gewählt, aber es ist, wenn man es vernünftig angeht und organisatorisch irgendwie hinbekommt, auch möglich, das im Unterricht zu machen. Dann ist aber halt die Frage, inwiefern man da Lehrer motivieren könnte, könnte, da mitzumachen. Eine organisatorische Besonderheit bei der AG war noch, dass drei Schüler immer von Anfang an dabei waren und auch über die volle Länge. Die drei anderen Schüler allerdings erst in der dritten Doppelstunde dazukamen und ähm, auch immer nur die letzte halbe Stunde von den 90 Minuten, die uns zur Verfügung stehen, dabei sein konnten. Deswegen habe ich die für die Auswertung in der Arbeit mal Gruppe Früh und Gruppe Spät genannt. Da ist mir kein besserer Name eingefallen. Aber genau, das ähm, muss man dabei noch beachten, weil sich dann auch Unterschiede in der Bewertung der AG zwischen diesen beiden Gruppen ergeben. Aber für meine Arbeit war das eigentlich ganz fruchtbar, weil sich dadurch ähm, auch noch neue Erkenntnisse ergeben haben weil ich zum Beispiel mit dieser Gruppe spät nicht so genau auf die Blütenbestandteile eingehen konnte und sie dann später auch im Test schlechter abgeschnitten haben zum Beispiel. Genau, das waren die Materialmethoden. Dann kommen wir zu den ähm, Ergebnissen, die ich jetzt äh, in meiner Arbeit dann und in diesem Projekt ähm, gesammelt habe. Und das gliedert sich eigentlich in vier Teilergebnisse. Dann haben wir zum ersten Mal, mal die ähm, Ergebnisse aus der praktischen Durchführung. Also da haben wir halt einfach gesehen, dass die, ähm, dass die Modellierung schon erfolgreich war. Also die Schülerinnen und Schüler konnten komplexe Modelle mit Blender erstellen. Das ist gerade in dem Hinblick ähm, bemerkenswert, weil, ähm, also weil viele, mit denen ich auch vorher gesprochen habe, den Schülern nicht zugetraut haben, mit so einem komplexen Programm jetzt direkt zu arbeiten. Weil ähm, ja, viele, viele haben halt dann auch vorgeschlagen, dass man irgendwie Tinkercut benutzt, was jetzt ein bisschen einfacher ist. Aber ich wollte jetzt bei diesem Blender bleiben und habe es einfach mal durchgezogen. Und da kann man jetzt einfach sagen, dass die auch damit gut arbeiten konnten, wenn man denen das vernünftig eingeführt hat. Und die Schülerinnen und Schüler kommen sogar Blender besser mit Blender zurecht, als ich es vorher auch erwartet hatte. Also ich dachte, die benötigen noch mehr Zeit für die Einarbeitung und so weiter. Aber die haben das alles schon so intuitiv aufgefasst, dass, ja, dass mich das auch selber noch überrascht hat. Gerade auch, weil da waren auch Achtklässler dabei zum Beispiel, die konnten super mit dem Programm umgehen. Ja, das war eigentlich toll auch zu sehen. Und hier unten sieht man dann ähm, noch Bilder aus dem Programm von den Modellen, wie die jetzt erstellt wurden von den Schülerinnen und Schülern. Und ähm, hier habe ich nochmal ein Bild mitgebracht von zwei Schülern, wie die jetzt gerade, das war letzte Woche, haben die die Modelle jetzt ausgedruckt das erste Mal und äh, sind jetzt dabei gerade diese Stützstrukturen, von denen wir vorhin gehört haben, das wären die hier zum Beispiel. Das, die muss man dann ja am Ende noch abbrechen. Das haben wir ja gerade nicht gesehen. Ähm, da sind wir jetzt gerade in, dem, in, de, in der Phase der, der Stunde, äh, der, der AG. Um euch nochmal zu zeigen, wie das Programm jetzt aussieht, mit dem die Schüler gearbeitet haben, habe ich das hier nochmal mitgebracht. Also das ist Blender, das Programm. Sieht man schon, wenn man diese ganzen Werte hier beachtet, das sieht schon sehr komplex aus. Allerdings braucht man auch nicht alles davon. Und hier habe ich jetzt mal das Modell von einem Schüler mitgebracht. Ich sollte dabei nochmal kurz zeigen, was eigentlich das Modell war, was modelliert werden sollte. Einen Moment, das ist nämlich... Das ist das hier. Das ist der gewöhnliche Reiherschnabel. Den habe ich vorher halt eingeführt äh, in der AG. Und den sollten die dann in ein 3D-Modell übertragen, was ich vor der AG hier auch schon mal gemacht hatte. Ja. Und auf diesem Modell basiert das dann, auf dieser Blüte meine nicht. auf dieser Blüte basiert das dann. Und das Ganze sieht dann im, Pro im Programm so aus. Bei einem Schüler. Die Sch Modelle sind alle leicht unterschiedlich, weil ich halt auch darauf geachtet habe, dass die Schülerinnen und Schüler nicht ähm, alle jetzt uniforme Blütenmodelle herstellen, sondern auch einen Platz haben für ein bisschen eigene, eigene ähm, Modellierung, weil in, auch in der Natur sind ja nicht alle Blüten gleich. Aber von dem Grundaufbau und sowas ist das schon ähnlich. Und wir haben halt auch mit Bildern gearbeitet, die dann in das Programm eingeladen wurden und daran, davon ausgehend halt wirklich exakt dann die Blätter zum Beispiel nachgezeichnet. Ja, genau, so sieht man das Programm dann. Dann zurück hier hin. So, das waren die Ergebnisse aus der praktischen Durchführung. Dann äh, kommen wir zu dem Prä- und Post-Test, also wo ich ähm, ähm, die Daten über, das, über die Zunahme von botanischem Fachwissen bei den Schülern gesammelt habe. Und äh, da sieht man oben jetzt die kompletten Ergebnisse aus diesem Test und unten habe ich jetzt die sechs wichtigsten Kennzahlen dann daraus mal extrahiert. Und da kann man sehen, dass die Gruppe sich im Durchschnitt insgesamt von 1,33 Punkten im äh, prä auf 5,42 Punkten verbessert haben. Muss man allerdings auch noch dazu sagen, dass 13 Punkte insgesamt erreicht werden konnten. Dazu gehe ich dann aber später noch ein. Ähm, die Gruppe früh, die von Anfang an dabei war, konnte sich sogar von 0,5 auf 6,5 Punkte steigern, während die Gruppe spät sich von 2,17 auf 5,17 Punkte steigern. Will. Aber wir sehen hier schon eine Zunahme an, ähm, an äh, zugeordneten Blütenbestandteilen ist auf jeden Fall zu sehen. Ähm, das dritte Ergebnis war die... Ergebnis der KIM, also der Kurzskala intrinsischer Motivation. Da ähm, habe ich jetzt die wichtigsten Aussagen auch mal rausgegriffen und da sieht man, dass ähm, die Zustimmungswerte von 0 bis 4 hier aufgegliedert sind. Zu den Aussagen, die Tätigkeit in der AG macht mir Spaß, haben wir zum Beispiel eine Zustimmung von 3,67, also eine recht gute Bewertung. Die Tätigkeit ist auch interessant, was für mich schon die zwei, eigentlich die zwei wichtigsten, ähm, wichtigsten Aussagen waren in dieser Kurzskala. Weil es geht ja hier immer noch eine AG, es geht um Interesse und um Spaß, weil die Schüler auch freiwillig da sind. Ähm, da haben wir auch eine gute Zustimmung von 3,82. Bei der Aussage mit meiner Leistung bin ich zufrieden, haben wir dagegen nur eine Zustimmung von 2,83, was jetzt so ungefähr stimmt ziemlich entsprechen würde. Allerdings sieht man da auch, dass ähm, die Schüler immer noch ähm, also nicht perfekt im Umgang mit dem Programm sind, sondern immer noch auch ähm, Schwierigkeiten haben teilweise. Ähm, die aber im Laufe der AG halt immer weiter ausgemerzt werden. Ähm, dann die Bewertung in Schulnoten von 1 bis 6. Habe ich jetzt mal die Schüler gefragt, ja, wie fanden die die AG denn? Haben sie mich relativ gut bewertet mit 1,5? Und ich würde eine weitere 3D-Druck-AG besuchen, haben wir auch eine große Zustimmung mit 3,83. Also da hat die AG wirklich gut abgeschnitten. Allerdings, um das Ganze in Beziehung zu setzen, gehe ich dann auch noch in der Diskussion gleich ein bisschen drauf ein. Bedeutend war auch hier, dass wir Unterschiede in der Bewertung zwischen Gruppe früh und Gruppe spät haben. Also die Gruppe spät hat sich zum Beispiel auch wesentlich schlechter in der eigenen Leistungen mit dem, mit dem Programm eingeordnet, weil ähm, hier halt nicht so viel Zeit für sie blieb, mit dem Programm zu üben. Daran sieht man einfach, dass es schon sinnvoll wäre, wenn die Schüler nächstes Mal über die vollen 90 Minuten da wären. So, und als viertes Gesamtergebnis quasi steht dann dieses Unterrichtskonzept Blühende Fantasie, was jetzt bereit ist für die Implementierung an weiteren Schulen. Und ähm, ja, da haben wir ein komplettes Unterrichtskonzept jetzt ausgearbeitet mit äh, Lernzielen, Kompetenzen, auch didaktischer Legitimation, Unterrichtsmaterialien und auch eine Anleitung für Lehrkräfte, wie man mit dem Programm umgeht. Und das Ganze ist jetzt bereit für die Implementierung an weiteren Schulen. Das, was ich ja schon gesagt hatte. So, ähm, dann kommen wir als letztes zur Diskussion. Also die Diskussion der Ergebnisse, ähm, damit man das noch ein bisschen mehr in Beziehung setzen kann, was die Ergebnisse wirklich wert sind quasi. Gut, ähm, die Diskussion meiner Erfahrungen, meiner Praxiserfahrungen, wie die AG durchgeführt wurde, haben halt gezeigt, dass die Modellierung von Schülerinnen und Schülern mit Blender möglich und erfolgreich ist. Und ähm, hier sollte auch ganz klar gesagt werden, dass den Schülern hier mehr Kompetenz zugetraut werden sollte. Gerade auch im Himmel, was ich erzählt hatte mit diesen Bedenken vorher. Ähm, auch im Vergleich zum Beispiel mit anderen 3D-Druck-AGs, die ich jetzt ähm, in meiner Bachelorarbeit schon exemplarisch zusammengestellt habe. Da hat man halt gesehen, dass. Oft nur ähm, ganz einfache Modelle gedruckt wurden, wie, ähm, wie ähm, Einkaufschips oder halt ganz einfache Sachen. Und wir haben jetzt hier dann wirklich sowas relativ Komplexes ähm, hergestellt. Ich kann das jetzt mal rumgeben. Äh, ihr müsst bedenken, dass es halt noch nicht fertig ist. Also die Nachbearbeitung sieht man hier unten noch. Hier das Ganze muss noch abgeschliffen werden. Aber ich habe das jetzt mal so aus der letzten Stunde einfach so genommen. Und das könnt ihr mal rumnehmen. Also die Blätter hier kann man noch entfernen, alle und kann man wieder reinstecken. Das wurde extra so gemacht, damit wir noch so ein bisschen den Modellcharakter haben, wie man das so von Schulmodellen auch kennt, dass man ein paar Sachen abnehmen kann und die halt herumwinden, auch um die Interaktivität mit dem Modell zu steigern. Ähm, eventuelle Schwierigkeiten treten bei der AG bei einer größeren Lerngruppe auf, könnte ich mir vorstellen. Ich hatte ja jetzt nur sechs Schüler, aber ähm, besonders die letzten drei Schüler, die immer nur später kamen, die brauchen halt noch eine recht intensive Betreuung, während die anderen halt schon sich gegenseitig auch helf viel helfen konnten. Und hier könnte ich Schwierigkeiten sehen, dass bei einer Gruppe von, sagen wir mal, 20 Schülern es schwierig ist, mit einer Lehrkraft dann ähm, noch den Überblick zu behalten und alle richtig mitzunehmen. Da bräuchte man halt auch eventuell mehr Zeit. Und da ähm, würde ich sagen, dass die ersten beiden Doppelstunden dieser AG obligatorisch gemacht werden müssten, dass wirklich alle Schüler wirklich da sind, um ähm, in diesen ersten beiden Stunden, um wirklich vernünftig in das Programm eingeführt zu werden, dass äh, die sich im späteren Verlauf dann auch selber helfen können. Ähm, die Phasen zum Blütenaufbau sind tendenziell die schwächeren Phasen gewesen, also die Arbeitsblattphasen, wo, ähm, ähm, genau, wo ich diese einzelnen, wo ich die einzelnen Blütenbestandteile eingeführt habe. Das waren eher die schwächeren Phasen und die sollte man vielleicht überdenken, ob man da vielleicht nochmal genauer darauf eingeht, ähm, dass man vielleicht auch ein, ähm, eine reale Blüte mal mitnimmt und die mit Lupe und Rasiermesser auseinandernimmt, um so nochmal das botanische Fachwissen nochmal besser zu, ähm, zu vernetzen. Und ähm, die Zunahme an Kenntnissen im Blender wurde bei dieser Arbeit jetzt nicht gemessen, ähm, weil ich erstmal, also erstmal habe ich es ehrlich gesagt nicht bedacht. <lacht> ähm, und zweitens war jetzt aber auch im Nachgang dann die Schwierigkeit, wie, wie das gemessen werden sollte. Man könnte vielleicht ein Beispielmodell geben und dann die Zeit messen, wie, wie schnell die Schüler ähm, mit diesem dieses Modell aufbauen können und sowas. Aber ja, das sollte dann im weiteren Verlauf dieses Projekts, das Projekt geht dann noch weiter, bedacht werden, wie man dann auch diese Zunahme an Kenntnissen im Blender messen könnte, weil da würde man wirklich überragende Ergebnisse, denke ich mal, sehen, weil die Schüler am Anfang ja überhaupt nicht wussten, wie so ein Programm aussieht, was sie damit machen können und jetzt halt schon wirklich gut damit umgehen und schon selbstständig damit arbeiten können. Die Diskussion des Pre- und Post-Tests zum Blütenaufbau, da haben wir ja gesehen eine messbare durchschnittliche Zunahme über die gesamte Lerngruppe und auch wenn man sich die individuellen Ergebnisse anguckt, sieht man, dass sich jeder Schüler verbessert hat und dabei sind Übungseffekte auch relativ ausgeschlossen weil ich die, ähm, den Test jetzt nicht irgendwie angekündigt habe vorher, sondern ähm, er nach einigen Wochen einfach nochmal ausgegeben wurde und die waren auch ziemlich überrascht davon, <lacht> vielleicht auch nicht sehr erfreut. Äh, deswegen kam auch dieses, ähm, dieses Testergebnis von 5,42 von 13 Punkten zustande, was jetzt, ähm, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass die Schüler noch mehr wissen, weil das, die haben auch nicht den Eindruck gemacht in der Stunde, dass sie jetzt nicht wissen, von welchem Blütenstandteil sie reden. Deswegen ist dieses Ergebnis immer noch etwas enttäuschend, woraus dann auch diese diese Anpassung an dem Unterrichtskonzept hervorgehen, dass man wirklich nochmal besser darauf eingeht, wie, den wie eine Blüte aufgebaut ist. Ähm, die Gruppe spät konnte die Ergebnisse dabei nicht so stark steigern wie die Gruppe früh, das hatte ich schon erzählt. Und eine, die geringe Stichprobengröße muss man auch immer noch bedenken, wenn man sich diese Werte halt ansieht. Wir haben ja nur ähm, eine Stichprobengröße von n gleich 6, also 6 Schüler. Und dementsprechend ist eine geringe Übertragbarkeit der Ergebnisse durch diese geringe Stichprobengröße nur gegeben, was ich hier in der Schlussfolgerung aufgezählt hatte. Und äh, da wäre eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung sinnvoll, die ja auch jetzt im Gange ist mit den, mit den neuen Schulen. Ähm, der Wissenszuwachs allerdings ist gut, aber in weiterem Durchlauf sollte mehr Wert auf diese Erarbeitungsphasen gelegen, äh, gelegt werden. Und hier sollte man diesen ganzheitlichen Ansatz vielleicht noch integrieren, dass man an realen Bühnen nochmal arbeitet. Ähm, als dritte, dritter Diskussionspunkt die Diskussion der Kurzskala intrinsischer Motivation. Da haben wir insgesamt ja eine richtig gute Bewertung der AG und auch eine messbare Komponente intrinsischer Motivation bei den Schülern ist vorhanden. Ähm, außerdem bekunden die Schüler und Schüler, Schülerinnen und Schüler eine hohe Affinität zum Thema 3D-Druck, was halt erfreulich ist. Und auch wenn man diese Werte mal mit Literaturwerten in Beziehung setzt, denn diese KIM wurde auch schon in einem Museumsunterricht mal angewendet. Dass, ähm, da waren Schüler im Naturkundemuseum in Berlin und ähm, wurden dann mit, dieser, mit derselben Skala auch befragt. Und äh, da sieht man eigentlich, wenn man auf der rechten Seite die kim meiner AG sieht und auf der linken Seite die kim nach dem Museumsunterricht, sieht man, dass die ähm, in nahezu allen Aussagen schon die, meine AG ein bisschen besser bewertet haben. Allerdings muss man hier auch wieder sehen, dass ich jetzt nur mit sechs Schülern gearbeitet habe und diese KIM-Werte nach dem Museumsunterricht von 155 Schülern von 155 Schülern gemessen wurde. Ja, aber das nur mal so als grober Einblick, ähm, damit man diese Ergebnisse auch ein bisschen in Beziehung setzen kann. Auf der anderen Seite haben wir die Gruppe Spät, die immer eine leicht negative Bewertung gegeben haben, besonders im eigenen Kompetenzempfinden, im Umgang mit dem Programm. Und wieder die geringe Stichprobengröße, woraus folgend auch eine eventuell wohlwollende Bewertung nicht auszuschließen ist. Weil die Schüler wussten halt, dass das meine Masterarbeit jetzt ist. Und ähm, ja, kann man halt nicht ausschließen, ob sie vielleicht dann doch einen Punkt mehr gegeben haben, jetzt in manchen Aussagen, obwohl sie es eigentlich vielleicht nicht so gut fanden. Das kann man aber ja im Endeffekt jetzt nicht mehr sagen. Daraus folgt allerdings, dass man die Befragung vielleicht noch stärker anonymisieren sollte, dass man die Befragung, ähm, also sie war ja anonym, aber wir haben sie halt im Unterricht durchgeführt, sodass man, und wir waren ja nur sechs Leute, so die Schüler konnten sich glaube ich denken, dass man auch aus der Schrift vielleicht ein paar Rückschlüsse auf die Bewertung ziehen konnte. So was muss man halt auch mal dann dabei bedenken. Ähm, auch haben wir hier wieder diese geringe Übertragbarkeit der Ergebnisse, wegen der Stichprobengröße. So, und diese drei Diskussionspunkte... Ähm, führen dann final auf die Diskussion des Unterrichtskonzepts. Und ähm, da haben wir einige diskussionswürdige didaktische Entscheidungen, die ich getroffen habe. Zum Beispiel einmal die Rolle der Lehrkraft. Denn, wie ihr alle wisst, die idealtypische Vorstellung ist ja, dass der Lehrer sich so weit wie möglich zurückziehen soll und ähm, die ähm, Lernprozesse quasi nur moderieren soll. Aber hier haben wir gerade in den ersten Stunden eine relativ zentrale Rolle der Lehrkraft. Ähm, was man jetzt diskutieren könnte, inwiefern man das vielleicht noch abändern könnte. Allerdings äh, ist das Ganze über didaktische Methoden, die ich in meiner Arbeit dann beschrieben habe, wie das Cognitive Apprenticeship, wo ein Lehrer wirklich am Anfang erstmal als Experte die Sache vormacht und seine Unterstützung dann ausfaden lässt, schon auch didaktisch legitimiert, was man sagen kann. Ähm, Fehlmodellierung ist ein anderer Punkt. Ähm, ich habe in meiner Arbeit diskutiert, inwiefern man ähm, Fehlmodellierung zulassen sollte, also auch mal äh, die Schüler in die falsche Richtung modellieren kann, damit sie auch mal Fehler machen und aus diesen Fehlern sich wieder neue Lernchancen ergeben. Hier muss man allerdings auch dabei darauf achten, dass dadurch nicht der Unterrichtsfluss gestört wird, sondern dass alle Schüler ungefähr zeitgleich auch in die nächste Phase der Modellierung eintreten können. Ja, und dieser ganzheitliche Ansatz, den ich erwähnt hatte, dass man mal wirklich ähm, reale Blüten mit in den Unterricht nimmt und sie ziert und sich per Lupe anguckt. Das ist halt auch diskussion natürlich, dass man das vielleicht in, der, in dem neuen Durchlauf der AG ähm, mal mit einbringt. Ähm, dann habe ich nochmal Alleinstellungsmerkmale der AG, so wie sie jetzt ist gesammelt und da haben wir zum einen mal die Kompetenzorientierung, dass sich die ganze, also die ganze AG wohl so aufgebaut, dass sich an den Kompetenzbereichen des Unterrichtsfachs Biologie ähm, orientiert, die man ja auch im Internet findet auf der Seite von des Niedersächsischen Bildungsministeriums. Und ähm, ja, das haben wir halt bei vielen AGs, die ich jetzt so im Internet gefunden habe, nicht, sondern da wird der Drucker einfach nur so als Selbstzweck eingesetzt und das Ganze ist jetzt nicht so kompetenzbasiert, was ja von der Didaktik halt auch immer gefordert wird. Andererseits haben wir auch noch die didaktische Legitimation über verschiedene Methoden, die ich da angewendet habe ähm, und die auch die explizite Formulierung von Lernzielen. Also ich habe nach jeder Stunde, die habe ich jetzt, euch jetzt gerade gar nicht gezeigt, nach jeder Stunde, nach diesem Stundenverlauf habe ich noch die Lernziele, ähm, drei Lernziele, drei oder vier Lernziele aufge, aufgelistet, die halt auch alle ähm, auf verschiedene Kompetenzbereiche rekurrieren. Ähm, ja, auch äh, haben wir uns erhofft, dass man über diese schräge Kombination von Blüten und äh, Technik, dass man vielleicht auch äh, weibliche Schülerinnen ähm, begeistern könnte für MINT-Fächer und für sowas wie 3D-Drucken. Ähm, und man muss auch sagen, dass sich jetzt ähm, 30, also, also die Hälfte der Schüler waren auch Mädchen, die jetzt in der AG waren. Und äh, da haben wir auch einfach gesehen, dass ihnen das viel Spaß gemacht hat. Und ja, da haben wir uns auch erhofft, dass wir da noch welche für begeistern können. Ähm, auch, was ich ja schon gesagt habe, dass wir ähm, nicht aus Selbstzweck drucken, sondern wirklich den 3D-Drucker nur als Werkzeug einsetzen, um ähm, Blutmodelle jetzt zu erstellen. In anderen AGs, wie gesagt, haben wir, ähm, dass man zum Beispiel mal irgendwie Einkaufschips druckt oder sowas, was ja jetzt erstmal nicht so den großen Mehrwert hat, sondern da geht es halt eher darum, ähm, in den 3D-Drucker einzuführen und wir benutzen ihn wirklich als Werkzeug und in der Arbeit mit dem 3D-Drucker lernt man dann ja auch den Umgang mit diesen. Ja, und abschließend kann man dann sagen, dass diese Vernetzung von Medienkompetenz, Modellkompetenz und Fachwissen ähm, halt so das ist, was diese AG ausmacht. Ähm, dass, das, dass diese drei Bereiche sich in den Köpfen der Schüler jetzt nochmal zu einem zu Netz verbinden, nicht einfach nur totes Wissen angehäuft wird über den Blütenaufbau, sondern wenn sie sich jetzt damit wirklich über Wochen beschäftigt haben, dass wir dann auch hoffen, dass das halt längerfristig auch in den Köpfen der Schüler bleibt und dass wir so halt einen Mehrwert für die Schüler schaffen können. Und äh, dabei begründet diese AG, halt auch, oder dieses Projekt, halt auch die Position, dass den Schülerinnen und Schülern wirklich mal mehr Kompetenz im Umgang mit solchen Programmen zugetraut werden sollte. Ja, ähm, als Ausblick nochmal, wie es jetzt weitergeht mit dem Projekt. Also ich bin ja jetzt erstmal, starte jetzt erstmal ins Referendariat, aber da ähm, haben wir am Institut jetzt noch einen neuen Masterstudenten akquirieren können, der eine, seine, seine Masterarbeit jetzt darüber schreibt, diese AG jetzt auch zu auf mehrere Schulen sodass wir am Ende vielleicht auf 30, 40 Schüler kommen können. Ähm, womit wir dann statistisch signifikante Ergebnisse auch sammeln können. Und ja, dann hoffen wir, das Ganze auch in der Zeitschrift und so veröffentlichen zu können. Da sind wir jetzt gerade im Kontakt mit verschiedenen Akteuren. Ja, und hoffen dann, dass das so seine, weiter seine Wege geht. Ja, und das äh, war es eigentlich zu meinem Projekt. Und ich stehe jetzt euch weiter für Fragen zur Verfügung, auch für Diskussionen, auch wenn ihr sonstige Fragen habt. Vielen Dank.